Meredith bei Michael's mehrbaum jetzt mit Fibonacci. Das geht angenehm los, eben mit Einzelsprüngen. Ja, mit auch immer wieder ein bisschen Platz und Zeit dazwischen. So, ab jetzt sechs zwei, drei. Galoppsprünge hin zur Dreifachen. Immer auch bis zum Ende versuchen, das Ganze so ein bisschen mit leicht Hand dran. Nicht zu so stark nach vorne. Sehr, sehr dicht. Auch das ist vielleicht auch mal für die Pferde wieder ein bisschen was anderes, nachdem die Sprünge immer luftiger geworden sind. So und jetzt muss man das zurück so ein bisschen deutlicher hinbekommen für eben auch dieses relativ enge Doppelsteil und so so auch Meredith, dass es hier bei diesem Ergebnis bleibt. Die dritte, die fehlerfrei bleibt. Meredith Michaels, und Fibonacci, 75,8 Sekunden, dritte, drittschnellste Zeit, clear, in 75,8 seconds, also nach zwei Runden fünf Punkte. Ja, da gab es gerade noch eine kleine Unterredung mit dem, dem Parcourschef, auch vom und Bundestrainer und glauben Sie mir, der hat wahrlich keine Chance, da seine Einflüsse geltend zu machen.